Guten Tag. Hallo, guten Tag, Herr Thaler. Mein Name ist Katharina Rabe aus Finanzmarkt. Ich bin in der Sicherheitsabteilung und es geht um Ihre Kryptokonverschließung und Auszahlung. Wir haben Ihre Daten bekommen, dass Sie haben Geld investiert, aber Auszahlungsprozess sehe ich jetzt nicht. Deswegen will ich jetzt Ihnen ein paar Fragen stellen, wenn Sie gerade bereit sind. Hallo, meine lieben Freunde meines Kanals. Schön, dass ihr bei diesem Video wieder an dabei seid. Heute habe ich drei Gespräche mitgebracht. Beim ersten habt ihr den Anfang schon gehört. Also die Schließungsabteilung oder wie auch immer ruft mich jetzt hier an. Ich habe Geld auf dem Handelsmarkt und die wollen mir jetzt mein Geld auszahlen. Mhm. Also seit wann ruft euch jemand an und sagt so, ihr könnt jetzt Geld auszahlen? Es ist irgendwie... Komisch. Naja, ich wünsche euch viel Spaß, gute Unterhaltung und vor allem jede Menge Aufklärung, mit was wir es da für Leuten auf dem angeblichen Finanzmarkt zu tun haben. Was für Fragen? Zuerst will ich wissen, wie viel war Ihre Verlust? Ich habe ja gar keinen Verlust, läuft doch. Doch, Sie haben schon auf etwas Verlust gehabt, sonst konnte ich Ihnen nicht anrufen, weil wir arbeiten mit der Europäischen Kübelpolizei und Ihre Daten habe ich von dieser Person bekommen. Weil unter Ihrem Namen war eine illegale Transaktion angefangen und jetzt wollen wir aber legal Ihre Geld wieder zurückgeben. Wollen Sie das nicht? Also, mein Geld, was ich da angeblich bei dieser Firma habe, soll also illegal sein. Aber Sie möchten jetzt das Geld legal auszahlen. Wie geht denn das jetzt bitte? Also. Entweder ist das Geld jetzt illegal oder nicht illegal. Wie kann man denn illegales Geld legal auszahlen? Es hört sich ja hier nach Geldwäsche an bei dieser Firma. Äh, schon ein recht komisches Angebot, was einem hier angeboten werden soll. Also eigentlich ist ja klar. Das hier ist wieder eine Betrugsmasche nach dem erfolgreichen Betrug, wenn er denn erfolgreich gewesen ist. Die rufen jetzt ja einfach alle Datensätze nochmal an und naja gehen wieder auf Dummfang. Die Leute, die hier tatsächlich Geld auf dem Finanzmarkt schon mal verloren haben durch irgendeine illegale Firma, werden jetzt hier vielleicht hellhörig und hoffen, dass man nochmal Geld ausgezahlt bekommt. Und da setzen die an, dass man sein Geld zurückbekommen kann. Ja, wie heißt denn die Firma, bei der ich da angeblich Geld habe? Äh, unsere Firma heißt Zollotransfers Ja, aber da habe ich kein Geld. Nee, hier können Sie Geld nicht haben. Ja, wo, also, da, wo habe ich denn das Geld? Wo, auf welchem Konto ist das wir, denn wir haben, lassen Sie mich ausreden, wir haben Ihre Geld gefunden. Das war eingefroren, ja? Und jetzt nee, bei wollen wir wieder zurück. Doch, das war schon. Sie haben damals etwas zu tun mit dem Kryptowährung gehabt, das war Bitfanda, Kraken, Coinbase, Binance oder sowas. Am Anfang kann sein, dass sie haben 250 Euro überwiesen, aber unter ihrem Namen hat jemand dann weitere illegale Transaktionen gemacht. Also es ist auf jeden Fall höchst interessant, dass man jetzt hier versucht, legale und seriöse Firmen irgendwie in den Schmutz zu ziehen. Dass ich da angeblich 250 Euro eingezahlt habe und das Geld nun eingefroren wurde, weil da irgendwelche kriminellen Machenschaften damit gemacht wurden und jetzt möchte man mir das Geld auf einmal plötzlich wieder auszahlen. Mhm. Also es ist schon irgendwie höchst interessant, dass man angeblich von mir Geld gefunden hat, aber überhaupt gar nicht weiß, bei welcher Firma denn genau das Geld angeblich gelegen hat. Tja, das wird wohl schon wieder das äh, Offensichtlichste sein, was man hier finden kann, dass das alles nur Betrug sein kann. Denn, naja, die finden Geld, wissen aber nicht wo, ist ja eine abgefahrene Story. Ich frage mich immer, wer auf sowas reinfällt, aber naja, hier werden ja so Aufhänger gebracht wie 250 Euro, ähm, was man ja wirklich tatsächlich meistens bei diesen Firmen einzahlen soll. Besonders interessant finde ich hier bei dieser netten Tante wieder, dass die mir jetzt sagte, doch, sie haben definitiv Geld verloren, sonst würden sie ja nicht bei mir im System stehen. Nun ja, aber wenn ich der netten Tante jetzt hier schon sage, ich habe doch aber nie investiert und ich habe kein Geld verloren, da ist nichts eingefroren. Ja, also, dann ist ja das Gespräch jetzt ab diesem Zeitpunkt ja eigentlich nur noch absolut überflüssig. Aber gut, die Tante versucht's weiter. Also, ist diese... Bitcoins Webseite bekannt für Sie, was habe ich gesagt? Nö, nee, ist keine dabei gewesen, die ich kenne. Okay, dann woher habe ich dann Ihre Daten? Können Sie mir das sagen? Weil die Europäische naja, Polizei hat das gegeben und wenn Sie Ihre Geld nicht. Sie mir das zurück... sagen können. Also, wenn Sie Ihre Geld nicht wieder zurück wollen... Dann dieses Gespräch wird gespeichert und kann ich einfach sagen, dass Sie bestätigen, dass Sie wollen in der schwarzen Liste bleiben und unter Ihrem Namen weiter illegale Transaktionen geht. Das ist doch auch kein Problem. Und Sie bekommen Ihr Geld nicht wieder zurück und bleiben Sie in der schwarzen Liste. Also, hier bei dem Gespräch hat man ja wirklich viel zu sagen. Die mir jetzt also, wenn ich mein Geld jetzt äh, nicht zurückhaben möchte, dann bleibe ich halt in der schwarzen Liste und dann wird weiter illegale Sachen mit meinem Geld gemacht. Die Daten hat sie von der Polizei. Oder so. Weiß sie ja auch dem Anschein nach nicht genau. Aber wenn sie jetzt eigentlich irgendeine Straftat aufdecken will, was ja eigentlich Quatsch ist, dann erzählt mir doch nicht, na gut, dann bleibt das so und dann macht man da weiter illegale Sachen mit ihrem Geld. Ich dachte, das Geld ist eingefroren. Ich dachte, die haben dein Geld gefunden. Also irgendwie ergibt das ja alles überhaupt gar keinen Sinn. Jede Menge Durchfall da schon wieder am Telefon. Ja, dann müssen Sie mir doch erklären können, bei welcher Firma ich das Geld angeblich verloren habe. Also ich habe schon gesagt, Sie nee. haben was nie. Na, hat ja nicht gestimmt, was Sie gesagt haben. Also Herr Taller, ich habe Ihre Daten bekommen, dass Sie haben Geld. Ja, von verloren. wem denn? Von ja, und was ist das? Das ist eine Bitcoin. Ja, aber damit habe ich ja nichts zu tun. Doch mit das haben Sie etwas zu tun gehabt. Nee, Sie ich gesagt, bin die Firma so nicht. Und dann machen wir Schluss und wie gesagt, Ihr Name bleibt wieder in schwarzen Liste. Was denn für eine schwarze Liste? Also wir wollen, dass für Sie Ihre Verluste Geld wieder zurückgeben. Jo. Und wenn Sie sagen... Ja Wie viel Geld ich? ist denn da angeblich? Also zuerst will ich von Ihnen wissen, wie viel haben Sie investiert. Ja, aber das spielt doch da keine Rolle dabei. Wenn Sie mir sagen, da ist Geld von mir, dann müssen Sie mir doch sagen können, wie viel. Also ich muss es Ihnen Fragen erstellt und von Ihnen wissen, wie viel haben Sie verloren, haben Sie das selber gemacht oder mit jemandem broker? wann war das und sowas, weil ich sehe, das war 11.07.2021. Ja, also ich soll erstmal alle meine Informationen verraten, um dann ein Gespräch mit ihr wirklich führen zu dürfen, zu können, damit sie mir dann irgendwas sagen darf. Also hm, die Fragen, die sie mir jetzt hier aber stellt. Die beantworten ja meine Fragen dann selbst. Wenn ich jetzt sage, ich habe da 500 Euro investiert, dann kann sie ja sagen, ja, 500 Euro liegen hier oder 600. Tja, also dass das alles nur blödsinniger Betrug ist, sollte eigentlich offenkundig klar sein. Und wozu brauchen Sie diese Information? In Deutschland. Das alles in meinem System vergleichen und Ihnen identifizieren, ob Sie echt diese Person sind und ob... Echt diese Person, diese Geld bekommt. Ich kann nicht einfach ja, aber Sie rufen ja bei geben. Sie und sagen, dass ich die Person bin und Sie behaupten ja, dass da Geld nee, ist. Nein, ich sage nicht, ist, ich äh, also ich sage natürlich, weil in mein System steht halt so, aber ich muss alles vergleichen. Aha. Ja, aber dann können Sie aber mir einfach das sagen. Wie Bitte? Ja, dann können Sie mir doch sagen, wie viel Geld da angeblich drin steht. Also wenn Sie mir sagen, dass Sie, ja, wie viel Betrag haben Sie verloren, wann haben Sie das verloren, haben Sie das selber gemacht? Oder ja, ich da allein nicht dann kann ich sagen, ich also, sehe, dass ich, ich, seh, ich, seh, ich 5.000 Euro lege. 5.000 Euro ist da bei Ihnen? Ja. Aha. Und was muss ich dafür machen, um das Geld zu bekommen? Ich muss zuerst Ihnen identifizieren, Sie müssen gar nichts machen. Ich muss Ihnen identifizieren, wie gesagt, ob Sie echt diese Person sind, Ihren Namen, Ihren Vorname vergleichen, Ihre aktuelle IBAN e sehen, wo bekommen Sie dieses Geld, und danach verbinde ich Ihnen mit weiter mit der Finanzabteilung und sie sagt, wie bekommen Sie diese Geld und wann. Also das Bestimmt bekommen Sie in Ihrem Konto. Aha. Na dann machen Sie mal. Okay, machen Sie dann ein Verbindungsprogramm Anydesk auf? Nee, das brauchen wir dafür nicht. Dafür brauchen wir das. Wozu denn? Was machen Sie denn da? Also, Sie machen jetzt Ihre Anydesk an, natürlich, wenn Sie wollen. Dann machen Sie Ihre online banking seite auf, wo Ihre Name und Vorname das, das steht. Ich will nicht ausfallen, Das ist ja Quatsch. Das sollte man auf keinen Fall tun. Richtig. Das sollte man auf keinen Fall tun. Also, auf gar keinen Fall. Die versprechen einen ja jetzt hier Geld. So, und man muss sich ja jetzt mal in die Lage versetzen von jemandem, der vielleicht wirklich sein Geld verloren hat. Und die erzählt jetzt hier, man soll jetzt nochmal Anydesk runterladen und dann äh, sein, sich in seinen Banklogin einloggen. Tja, dass genau das das Problem ist und dass genau das hier wahrscheinlich auch die Masche ist, das verrät sie ihr natürlich nicht. Die wollen, dass man sich jetzt mit AnyDesk oder TeamViewer, also mit einer Remote-Desktop-Software, fern verbindet mit denen. Und dann soll man sich in seinen Banklog-In einloggen. Tja, und dass dann der Drops gelutscht ist, das erzählt sie hier nicht. Denn eine Sache lässt sie hier nämlich auch noch weg. Sie wird ganz kurz unseren Bildschirm schwarz machen und ein Programm auf unserem PC installieren, um dann alles mitlocken zu können, was auf dem PC passiert. Das heißt, wenn ihr euch jetzt in euer Bankkonto einloggt und die Verbindung zu ihrem Computer steht, dann haben die eure Login-Daten und dann wird sie sich noch irgendein Märchen aus, äh, ausdenken, damit man äh, irgendeine Tannen noch freigibt. Und dabei werden die dann Geld von eurem Konto abbuchen. So, und dann ist das eine Banküberweisung. Und eine Banküberweisung könnt ihr nicht rückgängig machen. Die Kohle ist dann weg, wenn die Zugang zu eurem Bankkonto haben. Das ist nicht Quatsch, sonst wir arbeiten so. Doch, das ist Quatsch. Das ist ja illegal. Nein, das, das ist, ist überhaupt... nicht Quatsch. Das ist nicht illegal. Das Doch, ist das illegal. Ist das können Sie auch nachfragen. Ich brauche ja. Ihre Daten nicht, sondern ich muss selber mit meinen Augen sehen, dass Sie eine aktuelle IBAN haben, wo das kann ich dann Ihnen Geld überweisen. Das ist nicht Quatsch. Wenn Sie Doch. so glauben, dann wie gesagt, das ist Ihre Namen ja, bleiben Also, Sie sind sehr skeptisch. Das hat nichts mit skeptisch zu tun. Das, was Sie da erzählen, ist höchst strafbar und illegal, was Sie da machen. Also, das ist gar nichts illegal. Und wenn Sie so Doch. glauben, dann wie gesagt, Ihr Name bleibt wieder ja, ja da. auf das meinem Computer Das kann ich gerne zu. machen. Das kann ich gerne machen. Ist kein Problem. Dann machen wir Schluss. Ja, das ist auch illegal. Das wenn ich. Sie sagen, das ist von mir Geld, illegal. dann haben Nein, Sie ja nicht ich das will Recht, das aufzulegen. Ich, von Ihnen will ich kein Geld. Das habe ich nicht gesagt. Ja, aber wenn Sie einfach auflegen wollen, dann kann das ja nur kriminell sein. Nein, das ist nicht halt so. Aber glauben Sie, was Sie wollen. Ich habe gesagt, Ihre Name bleibt im schwarzen Liste mhm. und unter genau unter Ihrem Namen wird eine illegale Transaktion weitergemacht werden. Ich genau. wollte helfen, aber Sie wollen Gettbe das nicht. Genau, ja, glauben Sie, so wie Sie wollen. Ja, genau. Und Sie Auch sind eine Betrügerin. Ja, ich bin nicht Betrügerin. Richtig, doch. Also, glauben Sie, was Sie wollen. Das ist Ihre Reste. Eine Richtig. Richtig. Ihre professionelle Kriminelle. Vielen Dank, das ist ein Kompliment. Ja, das habe ich mir gedacht, dass du das als Kompliment nimmst, Betrügerin. Dankeschön. Mhm. Du solltest... Ja, also vor sowas kann man nur ausdrücklich warnen. Denn wie schon erwähnt, das hier ist der Betrug nach dem Betrug. Also wurde man schon mal betrogen, ist man ja grundsätzlich leichte Beute. Vielleicht haben die mich da irgendwo in eine falsche Liste gespeichert. Ich weiß es nicht, ob die grundsätzlich nur Leute anrufen, die wirklich schon mal erfolgreich beschissen wurden. Bei dem einen oder anderen... Ein Gespräch mit den anderen Betrügern hat es ja tatsächlich scheinlich dann doch schon mal geklappt mit der Einzahlung beziehungsweise manchmal haben wir ja auch Banküberweisung äh, fingiert. Vielleicht ist das dadurch dann in die Liste gerutscht. Ich habe schon mal Geld überwiesen und jetzt wollen die hier so einen Blödsinn erzählen. Schon alleine diese Aussage, dass wenn ich da jetzt das nicht mitmache, dann werden weiterhin illegale Sachen mit, meinem, mit meinen Daten betrieben. Das ist ja schon keine seriöse Aussage. Also es ist absolut unterirdisch, was da für Leute anrufen und was die sich alles einfallen lassen, um irgendwie an eure Daten und an euer Geld zu kommen. Hier war ja jetzt erstmal auf den ersten Blick nicht ersichtlich, was da jetzt genau passiert. Aber ich glaube, das ist hier tatsächlich die Hardcore-Variante, um an euer Bankkonto direkt dran zu kommen. Im schlimmsten Fall machen die das komplette Konto leer. Und jetzt muss man sich hier mal überlegen, wenn man jetzt hier irgendjemanden dran hat, der nicht viel Geld zur Verfügung hat, und vielleicht schon mal in so ein System investiert hat und sich jetzt freut, ach, da kriege ich jetzt Gott sei Dank endlich 5000 Euro nochmal zurück. Und dann ruft so jemand an und macht das ganze Konto leer, anstatt euch 5.000 Euro zu geben. Also man verifiziert euch in gar keinem Fall über euer Bankkonto und in überhaupt keinem Fall über Anydesk. Unseriöser geht's auf jeden Fall nicht. Denn zu einer Legitimation möchte man ähm, euren Personalausweis haben. Und äh, zur Legitimation reicht's auch nicht, wenn sie das mit ihren eigenen Augen anschaut. Dann müssen die Unterlagen vorliegen und nicht einfach irgendwie ein Telefongespräch stattgefunden haben. Haben. Dafür gibt es Postident oder Videoident, also Apps, wo, wo man sich identifizieren kann mit seinem Personal. Das weiß, dass man den in die Kamera hält. Aber sowas hier, das ist absolut unseriös, also schon mehr als unseriös. Also die kriminelle Energie, die die da in ihre Machenschaften stecken, ist schon enorm. Guten Tag. Hallo. Hallo. Hallo. Hallo. Hallo. Ja, Guten ja. Fink ist am Apparat von Europa Taubhandel und Plattform CoinWert. Ich grüße Sie, Herr Kart. Äh, hören Sie mich? Ja. So, äh, Herr Kart, es geht um Ihre Registration, was Sie bei uns auf dem Finanzmarkt gemacht haben. Mhm. Äh, Habe ich da was Sinn falsch gemacht? Bitte? Habe ich da was falsch gemacht? Nein, ich bin Ihr Account Manager von mhm. CoinWert. Ja. ja und Ihre Registration sind Sie an mir weitergeleitet, weil ich werde Ihnen dabei helfen, Verifizierung abzuschließen. Und von meiner Seite würden Sie auch vollständige Auskunft bekommen, wie das funktioniert. Aha. Okay? Mhm. Sehr gut. Also, äh, Herr kart haben Sie schon Erfahrung in diesem Bereich oder ist das der erste Schritt für Sie? Im Bereich Beratung oder wie? Nee, im Bereich Handeln. Was für? nee. Nein. Nee. Gar keine Erfahrung. Okay mm. und mm, wie haben Sie über Handeln gefunden? Haben Sie vielleicht über Werbung selber gehört oder Ihr vielleicht Freund hat Ihnen selber gesagt oder wie hab haben ich, Sie es gefunden? Hab ich auf dem Discord Server gefunden. Mhm. Okay mhm. und ähm, haben Sie irgendwelche ähm, also Produkte gewünschte Produkt womit Sie zum Beispiel handeln wollen oder wollen Sie erstmal ausprobieren, ja? Was denn? Handeln. Sie ja. haben sich für Handeln registriert, ja? Ja. Hm. Genau. Und wissen Sie, was Handeln nicht? paar damit Zahlen und so. Genau. Damit. Hm. Also kann man auf dem Finanzmarkt mit den Kryptowährungen, Gold, Gold Rohstoffe, Forex, Aktien, also mit dem Waren kann man auf dem Finanzmarkt handeln und damit Geld verdienen. Ja, genau. das ist so das mit dem Blink an den Zipfeln. Wie bitte? Das ist ja das mit dem Blinkern in Zipfeln, mit Rot und Grün, und dann blinkert alles. Fand genau. Ich schön. Ja. Mhm. Und wie, wissen Sie, wie viel ist minimales Einstiegskapital, womit man es ausprobieren kann? Nee. Nee? Nee. Okay, also, mh, 250 Euro ist minimale Summe, ja. womit man, äh, ist, also, womit man Handlungskonto aktivieren kann. Okay. Ein Empfängerhandlungskonto, also, Empfänger was ist das? Das ist eine Konto für mhm. Empfängers. Da also bekommen Empfängers? ihr Empfänger oder, oder wie meinen Sie das? Empfänger ist die Kunde, wer hat, wer schon keine Erfahrung in diesem Bereich hat, so. wie sie schon mit mehr, wie sie schon mit also mehr gesagt haben, mhm. dass sie keine Erfahrung in dem Bereich hat. Ja. Ja. So, also mit der minimalen Summe, 250 Euro, können Sie mhm. Ihr Kundenkonto aktivieren. Wir ja. sind eine VIP-Unternehmer, CoinWert, und von mhm. unserer Seite, jeder neue Kunde bekommt ein Senior Analytiker, Finanzberater in Verfügung. Also ein Opa. Mit wem? Wie bitte? Ein Obi. Was ist Lobby? Obi. Wa was ist Obi? Nein, no, no, okay, ich habe gesagt, da steht auch so ein Obi. Da, ähm, akustisch... Hallo? Ja, hallo. Hallo, akustisch habe ich nicht verstanden. Was haben Sie gemeint? Na ein Opi. Sie haben doch gesagt, da gibt es ein Opa. Senior Analytica gibt es bei uns. Also das ist ein Opi. Senioren sind doch im Altenheim. Äh, eine Frage habe ich, Kart. Wo haben Sie sich registriert? Am Computer. Ja, und wie heißt diese Webseite? Was meinen Sie? Eine Handelplattform, ja, wo Sie sich registriert haben. Wie heißt es? Da war so ein ganz komischer Name oben drüber. Okay, aber okay, das ist ein ganz komisches Name, aber wie heißt es? Das weiß ich doch jetzt nicht mehr. Wie bitte? Das weiß ich nicht mehr, hab nicht aufgepasst. Okay. Alles klar, aber wann haben Sie wann haben Sie sich registriert dann? Na vorhin? Auf dieses komische Webseite. Ja. Ja, wann haben Sie sich registriert? Da habe ich nicht auf die Uhr geguckt. Das ist noch nicht lange her. Also heute, gestern? Ja, vorhin. Nee, wann? Also heute oder gestern? Na, heute. Also heute. Aber das müssen Sie doch eigentlich da auch sehen, wann das war. Genau, aber das ist nicht sichtbar bei mir und das ist das Problem, weil normalerweise okay. sehen wir es auch. Deswegen hm. habe ich so viele Fragen auch gestellt, weil mich ja. interessiert, wo haben Sie sich registriert, wovon hm. haben Sie es gefunden, wie heißt denn. Webseite? Sagen Sie mir nichts. Was soll ich da verstehen? Weiß ich nicht. Habe ich mir ja nun nicht alles gemerkt. Hätten Sie das auf der Webseite draufschreiben müssen, dass man sich das abschreiben muss? Also, wo Sie selbst Ihre persönliche Daten registriert haben, das erinnern Sie nicht? War oh, Doch, die Seite. Das war so eine bunte Seite, wo sie viel geblinkert hat. Mhm. So. Und wie heißt es? Na, wie gesagt, es war ein komischer Name. Den habe ich mir nun nicht gemerkt weil das hätten sie dann auf die Seite draufschreiben schreiben müssen, wenn man sich das merken soll. Ich muss nichts schreiben, Herr Kart. Ich no, habe einfach einfacher einfache, einfache Frage gestellt. Auf welche Seite haben Sie sich registriert? Ja, das haben Sie ja nur schon drei, viermal gefragt. Da habe ich habe ja schon ein paar Mal drauf geantwortet. Drei, viermal? Mal? Hm, drei, viermal okay. haben Sie das schon gefragt. Okay, und mhm. haben Sie schon Geld irgendwo eingezahlt? Nee. Und Sie? Ich? Hm? Ja, ich habe eingezahlt, wo ich handle, da habe ich doch eingezahlt. Was? Oh, so. Aber dann müssen Sie mir sagen, wie man das macht, dann mache ich das auch mal. Okay, aber wenn ich irgendwelche Fragen stelle, ja, darüber ja. brauche ich Antworten auch. Ja, habe ich ja gegeben immer. Nee, haben Sie mir nicht gegeben. Na klar, ich habe immer ja antwortet fleißig. Wie ein fleißiger Bauerbäber. Wollen Sie handeln anfangen, ja, Herr Na klar. Da müssen Na klar, Sie das glaube ich, sagen, ich leider das. nicht. Leider, das glaube ich nicht. Aber warum rufen Sie denn an, wenn Sie das nicht glauben? Da hätten Sie doch gar also, nicht anrufen brauchen. Ich habe angerufen, ich habe angerufen, weil wollte ich es klären, ja, was, ja. was, ob Sie sich, ob Sie handeln hm. wollen oder was Sie da machen wollen, aber, ja. Fragen, was ich dir gestellt habe. Sie haben mich nicht geantwortet. Ja, Sie ich da sprechen ja jetzt ein bisschen komisch. Nein, nein, nein. Nee. Sie sprechen darüber ja auch ja sehr ich so ich Habe ich keine Lust, mit ja, Ihnen weiter zu waschen, wenn Sie und das nicht richtig wünsche ich hören. wünsche Ihnen schon einen schönen Tag noch. ciao, auch Ciao, ciao. Ciao, ciao, du Scheißbetrüger. Tja, also da haben wir ja wieder einen ganz besonders netten Betrüger an der Leitung bekommen. Tja, also der hat sich jetzt hier definitiv wieder selbst ins Ausgeschossen. Zur Erklärung, der wollte jetzt hier wissen, über welche Werbewebseite wir uns auf seiner Plattform registriert haben. Tja, in diesem Fall wahrscheinlich über gar keine Werbewebseite, sondern dass ich die Eintragung direkt auf deren Webseite getan habe. Und dann fehlt bei denen im System natürlich die Information, über welchen Weg ich auf deren Webseite angekommen bin. Ja, und das wolltet ihr herausfinden. Nun aber, wenn man den Kunden fragt, über welche Webseite sind sie denn auf unsere Seite gekommen? Also da gibt es tausende. Die heißen auch alle ganz komisch. Bitcoin-System, Bitcoin-Bayer, Crypto-Express, XP, bla, irgendwas. Das kann sich kein normaler Mensch merken. Und der wollte jetzt exakt genau die Webseite wissen, über welche ich reingekommen bin. Dazu muss man noch sagen, die Webseite hat ja gar keinen Namen, da steht nicht oben drüber, ähm... Keine Ahnung, wie man kennt, Sparkasse oder Volksbank. Das steht da nicht oben drüber. Da steht höchstens Bitcoin-System. Und ähm, der meinte jetzt wahrscheinlich die Domain. Und die kann man sich schon erst recht gar nicht merken, weil die ist noch abgefahrener. Da steht manchmal wirklich nur irgendwas Kryptisches. Und das wollte der jetzt von uns wissen. Also als Kunde weiß man sowas nicht, über welche Werbewebseite man da gekommen ist. Das hat jetzt hier schon äh, dazu ausgereicht, um sich irgendwie verdächtig bei den Betrügern zu machen. Tja, also in dem Fall ist es gut, wenn die so reagieren, denn dann werden die sicherlich weniger Betrugsopfer finden. Aber es ist wirklich absolut cringe. Da brauchen die sich nicht wundern, dass der Kunde nicht so richtig mitspielt. Und da ist er dann automatisch der Meinung, dass ich äh, ja äh, das nicht ernst meine. Tja, ist auf jeden Fall gut in diesem Fall gelaufen für eventuelle Betrugsopfer, dass der dann da gleich auf sowas drauf anspringt. Aber naja, seine komischen Ausreden, ich würde nicht auf seine Fragen antworten, finde ich ja auch wieder abstrus. Ich habe ja tatsächlich auf absolut jede seiner Frage so geantwortet, wie ich antworten kann. Ist ja nun mal so. Und mal davon abgesehen, man muss sich ja auch immer vorstellen, man trägt sich jetzt auf so einer Werbewebseite ein, kommt dann bei denen auf der Webseite raus, dann geht man vielleicht erstmal aufs Töpfchen oder vielleicht noch was essen oder so. Man macht ja nicht automatisch immer zwingend alles am PC gleich fertig, was man gerade angefangen hat. Also woher soll ich die Uhrzeit wissen, wann ich mich da angemeldet habe und wenn ich in der Zwischenzeit irgendwas anderes gemacht habe und der nicht sofort, sondern nach ein paar Stunden anruft, also wer merkt sich denn diese komischen kryptischen Namen dieser Webseiten? Tja, also in dem Fall kann man nur sagen, sehr gut, wenn das da in diesem Callcenter immer so läuft, dann machen die weniger Verkäufe. Naja. Wenn ihr mögt, ähm, Callcenter-Abzocke ist doch auf Social Media zu finden. Die verschiedenen Links zu den verschiedenen Social Media Plattformen wie TikTok, Twitter, Facebook oder Instagram findet ihr direkt unten in der Videobeschreibung. Schaut auch gerne dort mal vorbei und abonniert auch dort. Machen wir mal weiter mit dem nächsten Telefonat. Guten Tag. Hallo, schönen guten Tag. Sarah Smith ist am Telefon. Spreche ich mit ihr? Schwenkt das, damit ich helfen ja? Ja, Herr Schwenkt hat am Apparat. Wunderbar. Wie geht es Ihnen als erstes? Ja, eigentlich ganz also, schlecht. Wieso denn? Ja, na, meine Frau ist, ist gerade aus dem Fenster gefallen, hat sich die nicht gebrochen und, naja, ja, oh. ich muss man so unterbuddeln, ja. Oh, tut mir leid. Aber Herr Schwenkt, Sie haben sich gerade bei uns angemeldet, ja, wie ich das System sehe? Also, ähm, ich erzähle den netten Frau, meine Frau ist gerade gestorben, weil sie aus dem Fenster gefallen ist und hat sich das Genick gebrochen. Ich meine, gut, besonders traurig, habe ich jetzt hier nicht geklungen, aber dann sagt sie dann, oh, tut mir leid, aber sie haben sich ja hier bei uns angemeldet. Mhm, also, <lacht> das, äh, ja, da fallen einem keine Worte mehr ein. Online-Handel haben Sie Interesse geäußert? Wie heißt denn die Firma? It's the Ach, Punkt ich. Kapital, da, ich Punkt, de. Hm. Okay, ja, sie befindet sich online bei uns, ja? Jo. Genau, deswegen ruf ich sie an. Äh, schön, bitte. Ich bin die Kundenberaterin, ja? Ah, bin ich dafür zuständig, sie erstmal informieren, ja? Wie das Ganze alles bei uns funktioniert, ja? Genau, deswegen ruf ich sie an. Oh, das tut mir leid. Ah, äh, bitte? Das tut mir leid, dass sie sowas machen müssen. <lacht> Na, kein Problem. Ja. Es ist mein Job. Herr Schwingt, ja. bitte. Äh, sind Sie am Computer oder versuchen Sie das alles mit dem Handy? Sind Sie jetzt mit dem Handy eingeloggt? Ja, sowohl als alles. Bitte? Sowohl als nicht. Ja. Äh, Herr Schwingt, bitte. Äh, ich Na. möchte gerne wissen, erstmal, haben Sie mal schon gehandelt? Haben Sie gewisse Erfahrungen in diesem Bereich schon gemacht oder ist es erstes Mal für Sie? Na, mit welcher Erfahrung jetzt genau? Also, weil, ich weiß jetzt nicht, was Sie wo, wie Sie meinen. Ich meinte, haben Sie mal mit den Bankaktien gehandelt oder online irgendwelche Aktien gekauft, vergekaut oder mit den Kryptowährungen gehandelt? Nee. So was haben Sie mal gemacht? Nein. Nee. Genau. Nee. Das heißt, Sie sind total neu, ja? ja. In diesem Bereich sozusagen. Genau. Und dann, damit Sie besser nachvollziehen können, wie wir arbeiten, mit wem sie zu tun haben und so weiter, Sie haben die Möglichkeit erstmal die Sache von 250 Euro auszuprobieren, ja? So also wenig, ist, ja? Ja, so ist geregelt, von 250 bis 1000 Euro, ja? Oh je. Sie werden jetzt auswählen, ja, von 250 ah. bis 1000 Euro. Ja. Äh, ich erschließe bitte. sagen Sie mir bitte, äh, mit welcher Summe Sie entschieden möchten, erstmal, was haben Sie entschieden? Na, wie funktioniert denn das jetzt genau? Was muss ich denn da jetzt genau machen? Bitte? Wie funktioniert denn das jetzt genau? Was muss ich denn da jetzt genau machen? Also mit your, you know. Wie das Ganze alles läuft, das äh, haben Sie wahrscheinlich in Werbung gesehen, oder? Nein, die ist nicht Den Handelsprozess läuft automatisch, ja? Was heißt das automatisch? Das automatisierte Handelssystem wird für Sie arbeiten, die Auto-Trader. Auto so, also 4 wird für Sie arbeiten. Also Und muss ich selber nicht machen. Nein, selber machen Sie nichts. Es ist automatisches Handelssystem, wird ja. mit MetaTrader 4 gehandelt. Das macht algorithmische und mathematische Anlösung. Und außerdem, Herr Schwingtbitte, wir bitten Sie einen Finanzexperten an, ja? Sie ja. hilft Ihnen dabei, im Handelsprozess zu begleiten. Sie wird ja. Ihnen generell dabei helfen, dass Sie erfolgreich bei uns handeln, ja? Ja, und weiter. Das bedeutet, wenn Sie äh, also, weil wenn Sie gewinnen, gewinnen wir auch. Ja, genau deswegen bekommen Sie so äh, Service ganz kostenlos von unserer Seite. Ja. Und wie viel kann man äh, da gewinnen? Von Ihren ausgezahlten Gewinne bekommen wir 1,2 Prozent. Also von 1 bis 1,2 wird das berechnet. Achso, und ich bekomme dann gar nichts. Doch, Sie bekommen die Gewinne von 25 bis 30 Prozent, aber von Ihre ausgezahlten Gewinne bekommen wir auch 1,2 Prozent. Genau deswegen arbeiten wir hier, okay? Also, bekomme Ihre ich, jetzt, Aus äh, also ich bekomme dann 204 Prozent oder wie? So, von Ihrer investierten Summe wird Ihre Gewinne berechnet von ja. 25 bis 30 Prozent, okay? Und wir bekommen davon nur ein bis 1,2 zwei Prozent. Das und ich ist unsere Gewinne. Hallo? Ja und wie viel Prozent bekomme Hallo? ich denn? Das waren in 70 oder wie? Von 25 bis 30 Prozent, habe ich gesagt. So, ich dreimal bekomme, schon. Ich bekomme nur 25 Prozent. Ja, wie viel Prozent Sie haben Sie gedacht? Na. No. Wenn Sie Aber wenn Sie jetzt 2% bekommen, dann müsste ich doch 98% bekommen, oder nicht? Ich hab gemeint, nur 1,1,2% Maximum ist das unsere Einkommen. von Ja, der aber dann Autos sind doch bei mir noch 98% über, oder nicht? Nein, Sie bekommen 25% bis 30%. Das verstehe ich nicht. Also ich gebe Ihnen 250 Euro, Sie nehmen sich davon 2 Euro weg. Und ich darf denn davon 30 wir Euro behalten? bekommen. Wir bekommen das nicht von Ihrem eigenen Geld. Und von, von den Börsen kriegen wir die Gewinner. Sie kriegen die 25 bis 30 Prozent. Ganz einfach. Oder von müssen Sie ihre, das richtig erklären, wie das genau ihre funktioniert? Von Ihrer ausgezahlten Dann habe ich das nicht so richtig verstanden. Herr der. sagen Sie mir bitte, was Sie entschieden haben. Mit welcher Summe möchten Sie erstmal einsteigen? Na, erstmal würde ich ja gerne verstehen, wie Ihre Firma funktioniert. Was meinen Sie damit? So, wie ich es ausgesprochen habe. Habe ich doch alles GfKL erklärt, wie wir Aber arbeiten, was Sie von unserer Seite erwarten ja. sollten. Machen Sie Spaß damit oder was machen Sie denn? Na, hören Sie mich irgendwie lachen. Ich würde doch einfach nur gerne verstehen, was Sie da machen. Was einen Infos werden Sie noch gebrauchen? Aber ich will die ja erst wissen, bevor ich eingezahlt habe. Was denn? Na, erst möchte ich das wissen und dann das Geld. Ja, und habe ich erstmal mal die Infos mitgeteilt, habe ich erklärt, wie das Ganze alles läuft. Habe ja, ich, ich hab doch nicht gesagt, dass ich... Da bin ich ja zu blöd für, das habe ich noch nicht verstanden. Sie, sind blöd, meine Sie, Sie so, so nicht verstanden haben. Ich, so komme ich mir bei Ihnen behandelt vor, ja. Und Wie funktioniert das jetzt genau? Weil, wenn Sie es nicht richtig erzählen können, dann haben Sie doch da vielleicht einen Mitarbeiter, der es richtig erklären kann. Der das besser kann als Sie. Ah, ich glaube, Sie verstehen ah, nichts. Okay, also auch wiederholen. Ich habe nicht so viel Zeit für Sie. Ach so, also sind Sie einer von... Ja, sehr nett und zuvorkommend. Die ruft mich an, weil sie mich beraten möchte, in Anführungsstrichen, und von mir Geld haben möchte. Die möchte mir ein Trading-Produkt verkaufen. Ich sage ihr, dann, ich habe das aber nicht so richtig verstanden, was sie mir da sagt. Und dann zum Schluss sagt sie mir, sie hat für sowas keine Zeit. Also eine Beratung stelle ich mir dann doch irgendwie ein bisschen anders vor. Denn nimmt man sich da nicht eigentlich Zeit, wenn man merkt, dass jemand äh, Kunde werden möchte? Ich, meine, ich habe ja jetzt hier nun auch Fragen gestellt und habe ja auch gefragt, wie das jetzt gemeint ist und wie das jetzt genau funktioniert. Und ich habe ja auch gesagt, ich habe es jetzt nur einfach noch nicht so richtig verstanden. Ja, und das ist dann gleich Anlass dazu, gleich wieder aufzulegen. Also besser Darstellende, dass das hier nur Betrug ist, kann man es eigentlich nicht. Das soll hier husch, husch gehen. Man soll möglichst schnell sein Geld dort einzahlen und möglichst wenig Fragen stellen. Fragen sind ja grundsätzlich in solchen Callcentern überhaupt nicht gewünscht und auch verboten von den Mitarbeitern. Denn Antworten können die ja meistens nicht. Die wollen nur ihr Blabla ihr -Bla da schnell runterrattern, das Skript schnell erzählen. Und wenn der Kunde dann irgendwelche Fragen hat, haben sie da überhaupt gar keine Antworten zu. Tja, also seriös ist das definitiv nicht, aber schön, dass es uns selbst bestätigt hat. Und immer wieder interessant, dass man keine Zeit hat, um irgendwelche Fragen vom Kunden zu beantworten. Tja, also besser verdeutlichen kann man den Betrug eigentlich nicht. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Zeigt es mir gerne mit einem Daumen in nördliche Richtung. Ihr seht jetzt hier noch eine Playlist mit einer etwas größeren Auswahl auf dem Kanal. Schaut auch da gerne mal vorbei.